Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved WiFi. Heute möchte ich dir fünf interessante, vielversprechende und relativ unbekannte deutsche IT- und Softwareunternehmen vorstellen, welche allesamt gute Wachstumsquoten aufweisen, in der Vergangenheit enorme Kursrenditen geliefert haben und darüber hinaus sogar Dividenden ausschütten. Die erste Aktie, die ich vorstellen möchte, ist die Atos Software AG, welche eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,47 Milliarden Euro aufweist. Der derzeitige Aktienkurs beträgt 180 Euro und in den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs um 429% Prozent gestiegen, in den letzten 15 Jahren sogar um knapp 4000%. Prozent. Doch was macht die Atos Software AG überhaupt? Die Atos Software AG verdient sein Geld mit der Entwicklung und dem Verkauf von Softwarelizenzen und Hardware. Das Unternehmen bietet auch die Implementierung von Softwarelösungen für das Management, insbesondere für Planung und Einsatz von Personal an. Auch bei mir in der Firma nutzen wir eine Software von Atos zur Personal- bzw. Urlaubsplanung. Atos bietet darüber hinaus integrierte Softwarelösungen zusammen mit Beratung, Beratungsschulungen und technischer Unterstützung für mehrere Branchen an, darunter unter anderem die Automobil, Chemie, Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Lebensmittel und Telekommunikationsbranche. Und das Unternehmen ist weltweit in mehr als 20 Ländern aktiv. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Atos einen Umsatz von 97 Millionen Euro, dabei wurde ein Jahresüberschuss von 19 Millionen Euro ausgewiesen, die Bilanzsumme betrug 82 Millionen Euro, wo wobei die Eigenkapitalquote bei 48,47% lag. Der Gewinn pro Aktie betrug 2,43 Euro und der Umsatz pro Aktie 2021 betrug 12,21 Euro. Im Jahr 2021 schüttete Athos Software eine Dividende pro Aktie in Höhe von 1,67 Euro aus. Der KGV von Athos lässt sich beim derzeitigen Kurswert auf ca. 70 beziffern und die Dividendenrendite liegt bei ca. 1%. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt bei 207 Euro. Und wie du am KGV schon sehen kannst, ist die Aktie derzeit in keinem Fall günstig. Natürlich muss man auch hier berücksichtigen, dass bei entsprechendem Wachstum ja, man das ein bisschen in Relation setzen muss, dass KGV derzeit so hoch ist. Aber meiner Meinung nach ist die Aktie derzeit etwas zu teuer. Kommen wir nun zur nächsten Aktie, welche einer meiner Favoriten unter den heute vorgestellten Aktien ist. Die Mensch- und Maschine-Software SE hat eine Marktkapitalisierung Marktkapitali von nicht einmal einer Milliarde Euro, 977 Millionen Euro nämlich ungefähr. Und innerhalb der letzten fünf Jahre stieg der Kurswert um 284 Prozent auf heute ca. 56 Euro. Auf Sicht von 15 Jahren stieg der Aktienkurs sogar um über 1000% Prozent. und zu begründen ist die hervorragende Kursperformance in den letzten Jahren mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens. Die Mensch- und Maschine Software SE ist ein Anbieter von Softwarelösungen auf dem Gebiet von Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, Product-Data Management und Building Information Management und es konzentriert sich auf die Bereiche Industrie und Maschinenbau, Bau und Architektur, Elektrotechnik und Anlagenbau, Datenmanagement, in Industriedesign, Animation und Unterhaltung und zu guter Letzt Infrastrukturmanagement. Außerhalb der Softwareentwicklung bietet das Unternehmen das dazugehörige. Äh, ja, den dazugehörigen Support Service an und das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen, Rumänien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Japan und der Asi Asien-Pazifik-Region tätig. Und jetzt auf die Geschäftsentwicklung für das Jahr 2021. Der Umsatz kletterte um 9,1% auf den neuen Rekordwert von 266,16 Millionen Euro, dabei entfielen 84,16 Millionen Euro auf das Softwaregeschäft und 182 Millionen Euro auf das System ausgeschäft. Das EBIT stieg um 12% auf 34,69 Millionen Euro, ebenfalls neuer Firmenrekord. Relativ zu 2019 ist der EBIT-Zuwachs mit 28%, mehr als dreimal höher als der Anstieg von 8,2% beim Umsatz. Also hier haben sich die Margen erhöht. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter erreichte mit 21,31 Millionen Euro bzw. 126 Cent pro Aktie, ebenfalls neuen Rekord mit einem Anstieg um 14.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 Auf der Hauptversammlung am 11. Mai wird den Aktionären für das Jahr 2021 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 120 Cent vorgeschlagen, was einer Erhöhung um 20% Prozent entsprechen würde, allerdings ebenfalls mit einer extrem hohen Ausschüttungsquote von über 90% Prozent verbunden ist. Letztes Jahr hat die Mensch und Maschine Software SE insgesamt 100 Cent pro Aktie, also 1 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Betrachtet man die Ziele des Unternehmens, so sind diese zwar sehr ambitioniert im Hinblick auf das vergangene Wachstum, aber durchaus realistisch. Bis zum Jahr 2024-2025 soll das Nettoergebnis verdoppelt werden auf einen Betrag von 250 Cent pro Aktie und für das Jahr 2022 hat die Mensch und Maschine Software einen Nettogewinn von 140 bis 150 Cent als Ziel ausgewiesen und eine Dividende pro Aktie von 135 bis 140 Prozent in Aussicht gestellt, also die Ausschüttungsquote soll weiterhin ja, in so einem Bereich von 90 bis 95 Prozent liegen Gründe für ein Investment in die Mensch-Maschine-Software SE sind also vor allen Dingen das ja die die die gönnerhafte Dividendenpolitik das starke Ergebniswachstum die gute Positionierung im Markt mit Branchenübergreifend mehr als 30.000 Kunden und ja wie schon angesprochen eine Versechsfachung der Dividende seit äh, in, innerhalb der letzten sieben Jahre spricht schon für sich Schaut man auf die Bewertung der Mensch und Maschine Software SE, so lässt sich konstatieren, dass sie mit einer Dividendenrendite von derzeit 2% und einem KGV von 45% auch nicht überteuert ist, wenn man die Wachstumsaussichten mit einbezieht, gemäß Discounted Cashflow Analyse auf Basis der ja, Analystenprognosen bezüglich des Cashflows in der Zukunft ist die Aktie derzeit durchaus kaufenswert mit einem berechneten fairen Kurswert von 79 Euro. Wenn du mehr über die Aktie wissen möchtest, kannst du nach diesem Video die Aktienanalyse zur Mensch- und Maschine Software SE anschauen. Kommen wir nun zur nächsten Aktie, welche aus einem Bereich der IT-Branche kommt, welche derzeit und auch in Zukunft Hochkonjunktur hat. Ich spreche hier nämlich von keinem geringeren Bereich als IT-Security. Die CQNet Security Networks Aktiengesellschaft ist eine Deutschland ansässiges Unternehmen im Bereich IT-Sicherheitssysteme und das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in zwei Segmente. Das erste Segment, äh, öffentlicher Sektor, umfasst unter anderem Sicherheits- Verschlüsselungstechnologien mit dem Hauptprodukt Sina, Beratungsdienstleistungen und Lösungen für behördliche Kunden sowie Dienstleistungen und Produkte für automatisierte Grenzkontrollsysteme wie Argates und elektronische Regierungsdokumente. Ja, im Hinblick auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ähm, ist da natürlich noch einiges an Wachstumspotenzial vorhanden. So, kommen wir zum zweiten Segment. Das ist das Business-Segment. Dort bietet SecuNet äh, Consulting-Dienste im Bereich IT-Sicherheit und Lösungen für Unternehmen in der Privatwirtschaft und verfügt unter anderem über die Kompetenzen bei IT-Sicherheit für Automative und IT-Security für kritische Infrastrukturen einschließlich der Energie- und Wasserversorgung. Hier herrschen halt wirklich immer besonders hohe Standards, was die IT-Sicherheit angeht. Das Produktportfolio umfasst auch den Hardware-Vertrieb und Software-Vertrieb ähm, mit Softwareentwicklung und Umsetzung von Sicherheitslösungen und die Kernkompetenz des Unternehmens ist die Anwendung von kryptografischen Verfahren in Systemlösungen. Innerhalb der letzten fünf Jahre konnten Anleger mit der Aktie eine Kursrendite von über 800% erzielen und derzeit steht die Aktie bei ca. 430 Euro. Und Zurückzuführen ist der starke Anstieg in den letzten fünf Jahren, insbesondere durch das starke Wachstum seit dem Jahr 2015 bzw. 2016. Während der Umsatz im Jahr 2015 noch bei 91 Millionen Euro lag und das EBIT bei ca. 8 Millionen, setzte CQNET im Jahr 2021 bereits knapp 340 Millionen Euro bei einem EBIT von 63,9 Millionen äh, Euro um. Der Gewinn pro Aktie im Jahr 2021 lag bei 6,66 Euro und stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent. Für das Jahr 2021 plant CQNet in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 5,38 Euro pro Aktie auszuschütten, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 112 Prozent entspricht. Und im Vergleich zum Jahr 2020 konnte CQNet ihre Eigenkapitalquote darüber hinaus um 4,5 Prozentpunkte auf ca. 47 Prozent anheben. Mit einem einem KGV von über 60% und einem erwartbaren, einer erwartbaren Dividendenrendite in Höhe von 1,27% ist CQNET meiner Meinung nach derzeit aber etwas zu teuer, um unmittelbar einzusteigen, Einen Sparplan auf die Aktie ist aber sicherlich keine falsche Entscheidung. Damit kommen wir zur nächsten deutschen IT-Aktie und zwar zur Datagroup SE, welche auf eine Marktkapitalisierung von lediglich 695 Millionen Euro kommt. Im vergangenen Jahr ist der Kurswert der Datagroup um über 30% gestiegen, seit dem Börsengang stehen sogar über 2000% Kursrendite zu Buche. Derzeit steht der Kurs bei ca. 83 Euro und die Data Group SE ist in Deutschland ein ansässiger Informationstechnologie-Dienstleister und sein Service- und Produktportfolio umfasst vor allem IT-Beratung, in solchen Fällen wie IT-Landschaftswandel und Landschaftsberatung, Systemintegration, sehr sehr viel auch im Bereich SAP, SAP Application Lifestyle Management, SAP Lösungen, SAP HANA, SAP landschaftsumwandlungen sowie Trainings und Workshops, das Unternehmen bietet mit Corebox, einer modulbasierten Lösung für das IT-Outsourcing, ähm, einige Dienste an, einschließlich Rechenzentrumsdienste, Netzwerkdienste, Endbenutzerdienste, Application Management-Services, SAP-Services, Druckdienste, Kommunikations- und Zusammenarbeitsdienste, große Datendienste, Service-Desk, Sicherheitsdienste, Monitore. Monitoring-Leistung, Prozessautomatisierung und Continuity-Dienstleistung. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, welches etwas vom Kalenderjahr abweicht, verkündete die Data Group positive Nachrichten. Der Umsatz im ersten Quartal war um 13% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und der Gewinn pro Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr sogar um 84%. Der Gewinn pro Aktie im Jahr 2021 betrug 2,52 Euro der Umsatz pro Aktie sogar 53 Euro. Im Jahr 2021 schüttete die Data Group eine Dividende in Höhe von einem Euro aus. Beim derzeitigen Kurswert und den Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Dividende ergibt sich derzeit ein KGV von ca. 28 und eine Dividendenrendite in Höhe von ca. 1,2%. Prozent. Kommen wir nun zur letzten Aktie mit dem Namen Adesso SE. Die Adesso SE hat eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro bei einer Anzahl an ausstehenden Aktien in Höhe von 6,5 Millionen und einem derzeitigen Kurswert von ca. 186 Euro. Innerhalb der letzten fünf Jahre stieg der Aktienkurs von Adesso um über 260%. Prozent. Auf Sicht von 15 Jahren ist der Kurs sogar um über 3000% Prozent gestiegen. Adesso ist ein in Deutschland ansässiger IT-Service-Provider, der sich auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen konzentriert und darunter zählen beispielsweise die Softwarelösungen in Relation, das ist ein Multi-Channel-Vertrieb für Versicherung oder aber Inside, ein Tool für den Datentransport. Und neben der Entwicklung von speziellen Softwarelösungen verdient Adesso sein Geld auch durch IT-Beratung. Als Beispiel habe ich hier unter anderem mal die Beratung bei BMW hinsichtlich dessen agiler Transformationen. Aufgeführt. Adesso ist in Deutschland und äh, Österreich, Schweiz, den Vereinigten Königreich, der Türkei und den Vereinigten Staaten aktiv. Der Großteil des Umsatzes wird allerdings in Deutschland erwirtschaftet. Adesso betreibt eine Reihe von Tochtergesellschaften, darunter die äh, Adesso Hosting Service GmbH, die Turkey Bilgi Technology. LTD, Smarthouse Media GmbH, Fitcon GmbH und die Born Informatik AG. Im Geschäftsjahr 2021 erreichte Adesso einen neuen Umsatzrekord in Höhe von 600. 78,3 Millionen im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 523 Millionen Euro, das EBITDA stieg auf 102,4 Millionen Euro und in diesem Ergebnis ist allerdings auch der Nettoverkaufserlös aus dem e-Spirit-Verkauf einer ehemaligen problembehafteten Tochtergesellschaft der Adesso Group enthalten. Bereinigt um diesen Effekt beträgt das operative Ergebnis 84,5 Millionen Euro, im Vorjahr hatte das operative Ergebnis 60,4 Millionen Euro betragen. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 7,56 Euro und bereinigt um den E-Spirit Verkauf auf 4,83 Euro, im Vorjahr betrug das Ergebnis lediglich 3,39 Euro. Den Aktionären werden auf der Hauptversammlung eine angehobene Ausschüttung in Höhe von 60 Cent je Aktie vorgeschlagen, was bei einer Zustimmung die neunte Dividendenerhöhung in Folge wäre. Mit einem KGV von ca. 25 ist die Adesso Group gemessen an deutschen Verhältnissen derzeit nicht günstig im Hinblick auf ein erwartbares Ergebniswachstum von 10% und im Hinblick auf die Ergebnisse der Discounted Cashflow Analyse basierend auf den Analystenschätzungen zum Cashflow ist die Aktie derzeit aber durchaus kaufenswert. Auch wenn die Dividende das neunte Mal in Folge gesteigert wurde, so ist die Dividendenrendite derzeit dennoch nur marginal mit ca. 0,3%. Und darüber hinaus lässt sich als Kritikpunkt bei der Aktie noch heranführen, dass dessen Aktienanzahl ähm, sowohl im vergangenen Jahr mit einer Erhöhung um 300.000 als auch in den Jahren davor ja, stetig gestiegen ist. Also hier haben wir einen äh, relativ stetigen Prozess der Aktienverbesserung. Ähm, damit möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Meine persönlichen Favoriten sind die Mensch- und Maschine-Software SE und SecuNet, was das Geschäftsmodell angeht. Dieses Video soll hier keine Kaufempfehlung darstellen, sondern lediglich ein paar Ideen für neue Investments bieten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls du neu auf dem Kanal bist, lass ein Abo da. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.